Dominik gegen Schau, wer ist der Sieger? Dominik, wer ist der Sieger? Dominik, wer ist der Sieger? Wer <lacht> spielt. Oh, Ling. Dominik, wer ist der Sieger? Du? Also Dominik ist Ling, schau, ist Pikachu. Wer was glaubt ihr? Wer ist der Sieger? Uh Akios! Hä, warum spielt ihr mit Du sagst ohne Eid, du bist doch ohne Kussia. Das war ein, das war das Geschenk an mich. Ja, wir sollen mit. mit ähm, Klingerbo, du hast eine klingerbo Wir, Klinge Klinge, Klinge wir sollen ohne Items. Ohne Items. Ja, mach mal bis das Licht ja. an. Oder gott Ach, ich nicht. wollte dir nur den Kill erklären, wie du gestorben bist. Ja, durch, äh, durch, äh, hier Erdanziehung von Archaeos. Ähm, nein, ich, ich hab, hab dich, äh, die, äh, die, äh, die du hast eine Mina mir geöffnet, die hab ich dir gegeben, deswegen, die ist explodiert. Hi, hallo. Ja. Ja. du gehst abgeholt.